Mathewissen wissen prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet division von potenzen mit den gleichen exponenten ihnen liegt folgende aufgabe vor die erste basis wird durch die zweite dividiert die potenz wird übernommen das ergebnis der aufgabe lautet 4 hoch 3 das war ein kurzer einblick in das thema Division von Potenzen mit den gleichen Exponenten Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.